Ja, heute bin ich in Stralsund gelandet und ich glaube an einem deiner Lieblingsplätze, Anja, oder? Ja, also hier am Wasser fühle ich mich am wohlsten. Man sieht es ja hier, die Skyline von Stralsund. Aber es ist einfach toll, hier kann man die Luft genießen, man kann die Möwen hören und manchmal ist auch ein bisschen Sonne, heute ja nicht so, aber das ist eben auch das Leben hier am Meer. Wie, wie bist du dann bisher mit deinem Grundeinkommen in diesem Jahr zurechtgekommen? Sehr gut. Also 1000 Euro sind natürlich eine Menge Geld, um einfach mal ein paar Sachen äh, zu stabilisieren und neu auszuprobieren. Äh, wie man vielleicht hört, komme ich nicht direkt aus Stralsund, sondern aus Thüringen. Und ähm, wir haben den Schritt gewagt, umzuziehen und uns beruflich neu zu finden. Und äh, da gibt es im Grundeinkommen natürlich ein ganzes Stück Sicherheit, auch äh, so ein ähm, neues Leben einfach anzufangen. Das Grundeinkommen ist ja gespendet von den quauthörnchen Was löst das in dir aus? Ich glaube, es hat wirklich eine nachhaltige Wirkung irgendwie. Ne? Was macht das mit deinem Bewusstsein, mit deinem Verständnis, Selbstverständnis, Verständnis für andere? Also auch durchaus dieses, äh, dieser Spendengedanke. Also das finde ich grandios, dass es äh, Menschen gibt, die das machen, selbstlos machen und es führt schon auch dazu, dass man selber darüber nachdenkt. Also ich ich habe das eher im, im Kollegenkreis besprochen. Was bedeutet das für unsere äh, Betroffenen von häuslicher Gewalt, mhm. in Trennungssituationen, mit dem Grundeinkommen aus der finanziellen Abhängigkeit herauszukommen? Also Je länger ich in diesem Bereich arbeite, umso präsenter wird das für mich eigentlich, dass ökonomische Abhängigkeiten überall bestehen. Man sagt ja immer so schön, Geld macht nicht glücklich, aber ein bisschen glücklich macht es doch. Und ein bisschen Hoffnung gibt es einfach. Ähm, um sich Sachen zu trauen, um Schritte zu wagen, um aus einer Stagnation herauszukommen und aus Situationen, die, ähm, die sehr belastend sein können. Und ja, dafür ist Grundeinkommen einfach toll. Eine tolle, kann eine tolle Stabilität äh, geben.